Mäßigen Sie sich da künftig etwas. Herr de Vries. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Senator. Die Art und Weise, wie Sie hier auf die Vorredner eingegangen sind, mit reiner Juristerei, zeigt doch eindeutig, dass Sie sich hier heute Abend ertappt gefühlt haben. Das haben Sie mit Ihrer Rede bewiesen. Und mit Verlaub, wir haben, uns, wir haben das ja nicht aus der Luft gegriffen, wir haben uns ja mit den Verantwortlichen, bei den Trägern unterhalten. Und die Empörung über das Vorgehen Ihrer Behörde, nämlich hier von den vertraglichen Vereinbarungen abrücken zu wollen, ist allenthalben groß. Und das Verständnis, was Sie hier versucht haben breit zu machen, besteht überhaupt nicht. Das ist keine gute Art, wie man in Hamburg unter Vertragspartnern umgeht und dabei bleibt es auch. Und warum hat man denn das Ganze gemacht? Das wissen wir ja aus unserer Regierungszeit. Das hat man gemacht, weil wir natürlich wissen, es gibt Preissteigerungen jedes Jahr. Und mal gibt es ein Risiko für die Stadt, dass man nicht verhandelt, weil sie höher sein könnten. Mal gibt es das für die Träger, wenn man so, eine, so einen Mechanismus beschließt. Aber man hat gesagt, man schafft Planungssicherheit für mehrere Jahre, die es den Trägern erlaubt, die Kostensteigerung auszugleichen. Und eins will ich Ihnen ganz klar sagen, und darauf sind Sie nicht eingegangen. Sie haben wieder gesagt, wie Sie inhaltlich dazu stehen, was denn die Kitas machen müssten, wenn sie ihre Position durchsetzen wollen. Und während Ihre Fraktion das ja immer noch leugnet, haben Sie es ja im Grunde weiterhin gerechtfertigt und gesagt, dann soll die Kita mal gucken, was sie dann macht. Personal muss sie nichts machen, oder, das teilen Sie auch nicht, aber bei den Sachkosten, ja, was sind denn die Sachkosten? Das ist das Essen. Das ist auch angesprochen worden als Vorschlag Ihrer Behörde. Und ich sage Ihnen eins ganz klar, und deswegen ist es auch Wahlbetrug. Wenn die Eltern gewusst hätten, dass die Konsequenz der Abschaffung des Essensgeldes gewesen wäre, dass die Qualität des Essens Ihrer Kinder zu leiden hat, dann hätte niemand Ihnen die Stimme dafür gegeben und das wissen Sie auch ganz genau. Und deswegen haben Sie es auch erst hinterher gemacht. Und wir sind ja immerhin ganz froh, dass wir das dann im Ausschuss weiter behandeln. Meine Befürchtung ist allerdings, das will ich hier auch gerne sagen, dass Sie es natürlich nur nutzen als Verzögerung, bis sozusagen der Spruch der Schiedskommission gefallen ist. Ich prophezeie, er wird nicht in Ihrem Sinne ausgehen. Und das wünsche ich mir auch und das wünsche ich vor allen Dingen den Eltern und den Kindern und den Kitas in Hamburg.